You got to make all that Was habe ich jetzt gemacht? Ich brauch Kleidung. Um, um. Es hat noch nicht offen. <lacht> <lacht> mit der Alge, Alge, Alge! <lacht> mit der Alge, Alge, Alge! Alge. <lacht> mit der Alge, Alge, Alge. <lacht> Hilfe? Mijellimir, <lacht> nie, nie. 600.000 Euro Rolls-Royce. Ja, komm hier mit. Oh. Spurtska, Los geht's. Wir fahren jetzt los. Hallo. Steck jetzt ein. Los rein hier. Danke. Oh mein Gott. Ach komm, wie soll ich da vorbeikommen? Ja, komm... geil geil. Ja, dann komm mit Bam Okay, haben wir erledigt, komm mit Rein mit dir Hola. Hey, wir wollten nicht reinschleichen, wir... Lama, Lama. Eskaliere nicht so, Mann. Was tust? <lacht> ja komm. auch oh, komm, als ob keiner trifft hier. Komm, wo bist du? Ah, da ist auch noch jemand. Komm jetzt. Ja. Okay, okay. Okay. Alge, Alge, Alge, Alge, Alge, mit der Alge, Alge, Alge! Ähm, da, da. Komm, stirb. Der soll doch an diesem Ding eigentlich sterben. Nimm da. Los runter mit dir wieder. Ja, ich lebe noch, komm mit. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Ruhig, ruhig. Tja, selbst schuld hier. Das ist unser Motorrad. Boah, ein bisschen umlackiert, wie ich sehe. Schick schick. Au. Ah. <lacht> oh. What you crazy, crazy person, me, me, me. Hört auf umzuholen, okay? Lass mich einfach im Motorrad fahren. Ach komm. Ach komm, verarsch mich, ey. Hello Lama. Ha. You ja, wir haben das Auto noch. Uh, cool. So, das ist jetzt unser Auto. So, jetzt gehen wir. Äh, ja, wir müssen zu diesem Mädel dahin, oder? Ja, <f alt> Ja. Uh, Taxi, Taxi, Taxi. Da. Ei, ei, ei, mit der Eige! ei, ei, ei, geil, ei, mit der alge, alge. <moment> Moin, Nein. moin, meine Teamfreunde. Was geht? Ihr Schlinge ihr geht's euch, alles klar? Sugar. So, komm mit. Okay, in, das ist jetzt unser Auto. Ja, hier bitte auf, was das Wort zu sagen, bitte. Ich meine, ich Und kann JP. eh nicht Werbung einschalten, weil ich zwei Abonnenten oder so im Kanal <lacht> habe. Äh, aber trotzdem, Junge, nein. Komm. Doch, geh mir aus der Sicht. Ja, komm hier. Äh. So, komm. Ja, ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Ach nee, wir sind mit Taxi gekommen, oder? Lass mich durch.